Die Bärensprache sollte auch von klein auf gefördert werden, dass die Kinder vom Kindergarten an in die Volksschule bis zum Schulende die Möglichkeit haben, ihre Muttersprache zu erlernen und später halt auch im Arbeitsleben äh, das weiterführen können. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass es Unterstützung gibt von Anfang an, dass es eine inklusive Bildung gibt für alle.